Man muss nicht gleich nach Paris, um ein schönes, modisches Geschenk zu suchen. Mode zum Stadtturm, das Herrenfachgeschäft in Weidhofen mit den starken Marken. Mode, die Männerherzen höher schlagen lässt.